You know, it's quite amazing to consider that it was... So, fürs erste Mal genug aus den Staaten. wenn wir uns jetzt ein bisschen der heimischen Erzeugnis widmen, und zwar zum nächsten Mal am Bündner Rapper Damos, sein neuen Album Mond und Sterne, sein mittlerweile sechster Album, das letzte Monat erschienen ist. Und bevor uns der Damos dazu ein paar heikle Fragen beantwortet, werden wir doch gerade mal hören, wie das so tönt. Und gehören zu dem Zweck, gibt mir das M. Ich find den Schatz nicht derb, man. Denn du bist du ein Pirat, so wie ich's Fleisch gern hab. Lern-Punk ich bin wie ein Stern am Horizont und Glänz lang. Du bist schneller ersetzt als Räder auf der Rennbahn. Ja. Ich fahre vor und über die Traktor. Von oben ab und tut den Rennenkarren in den grossen Graben. Du Räpen-Ronaldo, ich zeig dir die rote Karte. Du posischt ohne Ehre für ein Hemd von Pokerkarten. Für den Moos geht's jetzt noch auf wie Hosenladen. Du bist einfach der Letzte wie 30 Brot im Laden. Du bist nur ein Durchschnitt in Drogenskala. Nämlich Moos, du Du Mama schieb's große den Namen, denn ich mach Maus du Mama, spuck Floss wie Lama. Ihr reden viel, wenn der Tag lang nicht. Wie all die Punks am Stammtisch. Du isch Flow mehr wie ein Fangfisch. Mir ist egal, ob du bekannt bist. Ich will eigentlich nur, dass du Hans Wurst lernst. Mini CDs sind bald das Gesamtkunstwerk. Du bist ein Schand fürs Gewerbe. What the, what the fuck, wie ein Panda-Bär. Ich schon als Kind gewusst, dass man's nur mit Durchschnitt in Schad schafft, wenn man sich du oder mit Kugeln im Rücken wie Atlas Doch ich halt nix von deinem Bullshit. Auch du lernst im Rückblick. Ich will besser sein als im Durchschnitt und -Shit. I mach shit ich mach papa kennt Hart die Pose In dem Bisse g'schatt und g'loge Deine sechten Wahnsinn Amis Katastrophe Du bist mein glatter Kogen Du hast Rap kaputt gemacht Und lässt die Scherben auf Wie Archäologe Und bau wieder auf Wie die Ich finde euch so wacko Wie Kleider von Echo Wird's Ghetto Du stempelst mich ab als Techno Aber ich mach immer noch Ein bisschen Rap Denn ich lasse Rap nicht nee, Du sterbe wie Retto Romanisch Han in dem Bisse Klarblick Bin reicher Erfahrig. Schlibe die Tragik, ich dir wieder weitere wie Ladig. In klaren ja. Muster wie eine Sleebleh im Batik Ah, oh, shit, ich bleibe der bitch Wenn ich das release, wird mir die Lady entwischen. Wenn das wohl reizen, aber Lady, haben mein Facebook schon gelöscht Du meinst, du siehst du bist Web MC Doch ich glaub, du liest in einer heftigen Lethargie C'est wie vie, c'est ich Gruppe wärst du nix, mit der Stress ohne Melanie Gib mir das Sender, im Lob Give me the rap, give me the soul, give me the fun, Come you see you get the flammes, give me the six good, give me the ask give me the music. Ich bin peinlich, wie immer den Reim stinkt zum Himmel. Das hat man noch gefällt, im Haus heizig im Zimmer. Ich bin auch noch Gangster, wir kleidet den Scheiß, meine Kinder. Ich bin nicht im Feind, niemals nimmer. Ich strecke nur unter den Spiegel zu so wie gucken Dealer. Ich hab den Scheiß aber, Broker oder wie Vögel die auf schießen. Jetzt sind Bubis, wo mit Puppen spielen. Hey. Ja, ich bin so back, wenn ich sehe, Frapp. Du Pim stinkst, nach Deck, du bist dahinter letzt. Eigentlich muss ich gerne sagen, dass du peinlich bist. Denn bist so Hunden wie dir bringt auch alleine nichts. Der Tiger würde sagen, kleiner Fisch, im kleinen Tisch. Wenn du willst, nur der Cash, wird noch warte, ist Beschreibung. Hey, du linker Sicht, du bringst es nie. Ja, wenn ich so mal schau, ja, dann stinkt es mir. Denn du putzt mich näher, als der Winterbier. Ich glaube, ich trinke es Bier. Präsidenten bringt das Lied. Präsidenten bringt den neuen Standard. Du düster wie Wallfahrt, aber im Boxen bist de Halbster, du halb stark, du Pseudophilosoph wie Karl Marx. Ja, ich so, ich so. Mach ich, ich, Mach ke und musst nicht auf der Matte hocken, wenn ich den Beat bumm platz, dann boxen. Mein Rap ist wie der Beifall, mit dem du kein Schatten boxen. Nebenbei noch rappen zuck und n. N meine Plattenposten. Sie wird ja auch keinen Lappen kosten, du bist so viel für den glatten Pfosten. I rock the shit mit Block und Stift, Doppeltig, mein Job ist B Du kannst nur angeben wie Trotti dreht, also mach mal ein Stopp du. Denn du bist so fett wie im Speck, ich räpfe cool, es gibt keinen schöneren Fleck Du bist nicht normal mit nem Döner im Mack kein gehört für dein Web, auf also hör mit dem Dreck Gib mir das Set, gib mir das Set, damit ist alles im Loop Gib mir das Set, gib mir das Bane, gib mir das Glaube, me the gib mir den Rap, gib mir den Song, gib mir den Funk komm, ich züge das Land, gib mir die Sitz, gib mir die Aske, gib mir den Nitz, gib mir den gib mir das the gib mir das Song, gib mir das Sest, dann schalle alles im give gib mir das gib mir das B, gib mir das K, und ich glaube, wieder du gib mir den Rap, gib mir das Song, Gib mir den Funk und die Zeugen durchs Land. Gib mir den 70er, gib mir die 80er, gib mir den 90er. Du bist ein Punk, bist ein Punk. Der Damos hat ihn hier gerade gehört, bei ZZ Radio einem monatlichen Hip-Hop-Magazin auf Kanal K. Und der Damos hat mir ein paar Fragen beantwortet zu seinem Album. Mir hat es eben schon mal Wunder genommen, woher dann der Hass kommt auf die sogenannten Pimp-Rapper, die hier auf diesem Album immer wieder einmal durchdringt. Für mich hat beides hineinreizt. Also für mich hat Reiz. Also Okay, das ist jetzt natürlich die falsche Antwort. Die da. Ja, vielleicht will ich auch okay. selber negative Erfahrungen gemacht haben in der Jugendzeit. werde mhm. die immer Gummibärli-Gangster genannt und ich bin vom Hip Hop eigentlich vom Graffiti gekommen. Okay. Und ähm, ich habe das nie verstanden, dass es so Hip Hopper gibt, wo quasi äh, Gewalt immer noch ein bisschen verherrlichend verherr und, und das. Äh, auch in ihren Texten dann so ausdrücken und ich bin eigentlich immer dadurch eher ein, ein Roots Hip-Hopper, der mhm. das Ganze vom, von der kulturellen Seite gesehen hat und auch irgendwie hat zum Beispiel Beatbox akzeptiert hat oder Breakdance und das ist ja für viele dann irgendwie Oldschool gewesen für diese für die Szene. Mhm. und für mich hat das halt immer alles zusammen gehört. also Hip-Hop ist für mich auch ein auch ein Stück Kultur ja, und der Damos würde sogar so weit gehen, zu behaupten, dass diese Art von Rap, wo er da kritisiert, auch in der Schweiz ein Problem ist. Aber ja, es gibt sicher so YouTube-Kanäle, die mittlerweile, wo halt die Fresse, wo, wo, mhm. wo so <kühm>. Sachen propagiert werden, wie quasi, Qualtisch ist geil» und, und ich bin der Held» in einer, in einer, in einer Pistole im, im Kofferraum und mhm. oder weißt der Guck was. Und das finde ich einfach nicht cool, weil, weil die Jugendlichen das äh, ja, die, die sind zum Teil naiv und glauben mhm. das und, und, und wenn das nahmen, wenn die Eltern nachahmen. und das gibt dann einfach soziale und kulturelle Probleme in der Schule und, und ähm, aus uns auf der mhm. Straße Und ich will einfach auch irgendwie nicht, das, ja, dass die Schweiz auch in die Richtung geht, wo... Also für mich ist das einfach... Das ist ja meine Meinung. Ich meine, das kann jeder andere Meinung haben, aber ich finde das einfach nicht eine gute Entwicklung. Und wie die Kritik in Rhymeform tönt, das wenn wir uns jetzt nochmal anlassen, das ist, ich habe genug. Yeah, ah. Ich geb dir das Eis, die für Friede, fick in ihr und leider vor Bima. Gib mir das Mike das Mike will ich auch, find nicht Geil, deine Oh homi du machst auf Messer und Gero, ich fahre neu vorbei wie ein SSC Aero. Eins, zwei, drei, vier und ich komm in der 50. das ist wie ein Honda Fireblade kickst du Das ist das Shit, was willst du? Kein Präsident, der macht das du es kann mir immer noch keines Wasser reichen Mit dir, Gott, ich meine Na, werd für Dackeleine Nein, du kannst nicht rein Wirf dich um die Partysteine Wenn du spickst, ich dich spucki Und sie weg Like a ich dich also Baby, beruhig dich Wir nüppeln an Nucki Denn du kannst mir nix atre Er bin in Versicherigs, Wenn ich dir die Peanuts abziel Denn ich das der Limousine-Fahrstil Ich hasse die Kiddie Werde Politik Wer den Dreck, fass ich wegl, bis ich denk, Klasse krieg Das ist wie ne Tsunami, der Haut ist tot und wir sind Strohton. und auf der Moos komm im Votum Will den Dreck wie Keck ins Klo blommst und aus dem Mund nur komm Auf dem Rücken hast es zwei wie Bloksturm Ihr macht leider Popschrot und mein Rap und tut untertut mit Botox Meine Dreh auf mich aufs Kommt vor aus Fandi Das ist wie Globus gegen Galli Das ist wie Juta gegen Plastik Das ist der Superfantastisch <lacht> Das isch wie Tadel und Regen Das ist wie Rad und Gegleber Das ist ich kann das nicht sagen never ever. Das geht durch und runter Ich find deine Raps gar nicht schlimm Du wirst immer luten wie der Martin Kind Mein Rapper in klarer Sinn Dass du deinen Weg aus dem Graben findest Ja, regeln nicht für knapp wenn sie schlafen, wenn sie schnuchten, wenn sie lachen Du musst bereit, sie für die Schlacht Denn Nacht, will du Macht Ja, Trägler nicht mit Nacht Wenn sie schlafen, sie schnuchten, wenn sie lachen Du musst bereit, sie für die Schlacht Denn Nacht, will du Macht ich hab viel zu verlieren, die Lüge Will wie ein Vogel wieder flüge Will mein Leben will träge, träge du Du bist mir die glatte Fiege Du fein und kannst mir die Platte fieren Du drehst den Kreis wie Wein und dem Platte spiel Du musst nicht hüle, ich darf nicht schlimm Du musst bleib hin, wenn ich mich drauf verbring Du Oberpin Du bist wie Wein aus. Blam, Blam wie Drogerin Ich gebe Nef auf Trends, Trends wo Mode sind Ei, ei, wie Vogelkind, bis geflogen sind Oh, wie schlimm, du bist so fly Fly wie wenn man vom Boden springt Ich bitte Ohre, Kind Du kannst mir nicht folgen, wie Pirat. Da ich groben bin ich grob Wind, leben im Jetzt, denn du weißt nicht, was Mohren bringt, also steh auf wie die grinnt. Da muss, kommt mal Leben in Fahrt es gibt viele da draussen, die meinen, sie sind begabt. Aber eben, reden ist sein, dann machen ist andere. Die einen können lieber segeln und die anderen kann wandern. Du machst auf hinten sechs, du bist der Hinterletzt, mach mal halblang, wenn Kinderbett dir fällt, der hinterlegt. Jeder muss Nennt es einige, du das Herzlich willkommen im music Base. Ja, regle nicht für knapp Wenn sie schlafen, wenn sie schnucht, wenn sie lacht Bin ich bereit, sie für die Schlacht Denn Nacht will nur Macht Ja, regle nicht für knapp wenn sie schlaft, wenn sie schlucht, wenn sie lacht, bin ich bereit, sie für die Schlacht, denn Träger nach will nur Macht. Ja, das ist nicht... Ich habe genug gehabt, natürlich, das war Macht gesehen. Ähm, wenn man sich die Tracklist von Mon und Sternen anschaut, kommt einem die als Rap-Konsument unter Umständen ein bisschen leer vor. Keinerlei Features sind zu finden, auf die Beats sind allesamt vom Damo selber produziert. Hat er eventuell gar nicht so Bock auf die Zusammenarbeit, habe ich ihn gefragt. Ja wohl, aber für das Album habe ich eigentlich die Zusammenarbeit nicht wählen oder nicht so gesucht. Mhm. Und, und sie hat sich äh, auch nicht wirklich ergeben. Also wenn es jetzt einer auch wäre, wo ich einen Rapper, den ich würde und würde sagen, ja komm, machen wir etwas, dann vielleicht wäre es dann aufs Album gekommen, wenn es mhm. passt hätte. Aber okay. ich hätte auch noch Featuring-Tracks da, die ich raushauen könnte, wo ich, ich, ich finde halt einfach, man muss dann halt schauen, was auf ein Album überhaupt passt. Und, und, und ich habe es einfach gefunden, das ist jetzt gerade ein gutes Produkt, das so allein für sich verhebt. Und, und darum habe ich das auch dann auch so lassen, dass ich keine Featureings gemacht habe. Obwohl es hier als Bündner allein schon im eigenen Kanton einige Möglichkeiten gibt ja, für Zusammenarbeit Zusammenarbeit, Bündner Rapper sind ja seit jeher immer gut vertreten in der Schweizer Rapszene. Ganz allgemein habe ich vom Damos dann wissen, was denn da derzeit so geht bezüglich Rap im Bündnerland. Bündner das ist sicher eine der den rap szenen in der Schweiz. Mhm. Das liegt sicher auch aufgrund von dem, weil der Dialekt halt beliebt ist. Und, äh, also es gibt sicher ein paar Newcomer, die man, wo man abfeiern ja. Wenn man, wenn man ein bisschen schaut, vielleicht auch was einpostet auf meinem Facebook, mhm. oder, kriegt man immer wieder sich einen Bündner Rapper, der wo, wo vielleicht noch nicht so bekannt mhm. ist aber auch von Altbekannten nehmen soll es gleich wieder Neues geben. Ich weiss zum Beispiel, dass der Markus Aurelius wieder ein mhm. Mixtape rausgibt. Okay. Der Liv schafft dann etwas. Cima weiss jetzt zum Beispiel auch, dass etwas läuft. Ja. Aber auch wieder etwas mit, so, mit dem Cloud, so Balladamässig. Okay. Also, Dort weiss ich aber auch nicht viel mehr, okay, ja. ob das jetzt Rap ist oder gesungen oder mhm. was. Aber Rap-technisch geht, geht sicher wieder einiges jetzt in den nächsten Zeit aus dem Bündnerland. Ja, momentan dank ihm, ähm, Damos aus Tomat-Ems. Und wir lassen uns einen weiteren Song aus seinem neuen Album Mond und Sterne. Mal ist es jetzt in Hand genug. Und ihr hört immer das monatliche Hip-Hop-Magazin ZZ Radio hier auf Kanal K. Mein Rap ist wie ne Stange, dicke Dynamit mach's bitte noch für eine Fiege, mir spitze wie ne Pyramide. du scheinst echt, gib mir das Mic back, mit's beweg, heizweg Mein Rap ist high-tech, ich verzück mit Fass, du suchst glück im Herz Du gescheibacke, bitte bewähre, ich pack dich dann Packst doch gern, mir ist Ratterland, lecker Bang, hey. mach switch du, handstand hey. Für die brauch ich kann Pumka, nur der hey. Du wackelst jetzt schon wie ein Du kleinst zwei Puppe wie der Sandmann. Hey. Du gehst yeah. spielen, an Stück Stöckli-Fang-Fang. Hey. Du lebst noch chats, gleich gut Theorie. manch sechst besser Salary. wie Doch ich tick das auf an Memory. Hey. Es ist ganz einfach recht Rechnung, doch der nicht du wänke, du schwierig So schwierig So also, schwierig Wenn in einmal Auto kehren Mach mal einen Punkt wie Frauenfäden Du kannst von mir aus Vom sprauere reden das Glaubt ihm jeder Zwinkel, zwinkel Du pink, bisschen Stinker, Stinker. Von mir ist egal Wie gut das klingt Denn von dir ich knurk Du kind Geh langsam langsam gut Kiri und Knur vom Gegenstück, ich denke, runter Du Pank, bist krass, recht im Kreis Wie Mandala, sie der was muss nicht tanken, Spaß in die sind zu so treffsicher Ich wird Schweizer Fußballnationalmannschaft Nationalmannschaft passt Also macht die flüssig, wie orange Saft Und um Platz. Bin in andere Jagd für den Platz Scheit, nein, du bist nicht krass, du bist kein Gangster, du bist ein Spaß Mach aus deinem Leben was, anstatt schlägler Spaß, du sagst dir was Das ist die Sonne für vom Regen nass, du solltest weniger posen, mehr auf die Lose, mit weniger Drogen Direkt weiter mit Schweizer Rap. Mittlerweile ist nämlich.